Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi, heute mit einer Aktienanalyse zu dem Cybersecurity-Unternehmen Okta. Genauer gesagt handelt es sich bei Okta um ein Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen und bevor ich mit der Analyse und Vorstellung des Unternehmens selbst beginnen möchte, will ich zunächst noch einmal ein paar allgemeine Daten zum cybersecurity Security Markt äh, nennen. Gemäß Untersuchungen von Global Market Insight zufolge wird die gesamte cybersecurity Branche durchschnittlich 12% pro Jahr wachsen und bis 2024 300 Milliarden US-Dollar wert sein und innerhalb dieser breiten Kategorie sind Nischen, die noch schnell wachsen können Darunter Identitäts-, Authentifizierungs- und Zugangsmanagement und äh, Security Information und Event Management. Und zum Bereich Authentifizierungs- und Zugangsmanagement lässt sich auch Okta zählen. Die Okta Identity Cloud Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagement-Lösungen, mit denen Kunden ihren Nutzern ja, Sicherheit bieten können und äh, die Nutzer mit Technologien und Anwendungen verbinden können. Und die Lösungen von Okta ermöglichen Anwendern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobile Anwendungen und Services von verschiedenen Geräten aus. Und die Plattform wird von IT-Organisationen genutzt, um ihre Unternehmen zu sichern und von Entwicklern, um kundenorientierte Websites und Anwendungen zu erstellen. Und die Okta Identified Cloud besteht aus einer Suite von Produkten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten. Sie bietet eine Reihe von Produkten wie Adaptive Multifactor Authentifizierung, Universal Directory, Lifecycle Management, Produkte Single Sign-on, Application Program Interface, Access Management und Mobility Management. Und darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Authentifizierung, Autorisierung und Sicherung des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. Okta wurde im Jahr 2009 gegründet von dem heutigen CEO Todd McKinnon zusammen mit dem heutigen COO Frederick Harris und 2017 erfolgte dann der IPO und 2021 gab Okta die Übernahme des Konkurrenten Oath für 6,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Mittlerweile kommt Okta bei einem Kurswert von ca. 160 US-Dollar auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 22 Milliarden US-Dollar bei ca. 150 Millionen ausstehenden Aktien. Die Übernahme des Konkurrenten Oath o macht sich auch bei der Umsatzentwicklung bemerkbar. Seit dem zweiten Quartal 2021 ist der Umsatz von Okta signifikant gestiegen, was unter anderem halt auch auf die Übernahme zurückzuführen ist. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erzielte Okta einen Umsatz in Höhe von 383 Millionen US-Dollar. Hervorzuheben bei den Umsatzeinnahmen von Okta ist, dass 96% durch Subscription, das heißt durch abonnierte Services zustande kommen und somit ein Großteil des Umsatzes sehr konstant und stetig ist. Und wie man in nachfolgender Grafik ebenfalls sehen kann, hat Okta in den letzten Quartalen erfolgreich expandieren können und den Anteil des Umsatzes, welcher nicht in den USA erwirtschaftet wurde, auf 22% gesteigert. Trotz eines Jahresumsatzes in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar zum 31. Januar 2022 ist Okta allerdings nach wie vor nicht profitabel und verzeichnete einen Verlust in Höhe von 848 Millionen US-Dollar. Dennoch muss man Okta zugutehalten, dass der operative und der Free Cashflow seit Mitte 2019 stetig positiv ist. Der Verlust pro Aktie zum 31. Januar 2022 betrug 5,7 US-Dollar. Zu der Geschäftsentwicklung lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Umsatzentwicklung ziemlich positive Tendenzen aufweist, ob das allerdings nicht schafft, mit den steigenden Umsätzen auch die Verluste zu reduzieren, geschweige denn profitabel zu werden. Fairerweise muss man den hohen Verlust im Geschäftsjahr 2022 allerdings auch etwas ähm, weniger stark gewichten, da im Zuge der Übernahme erhöhte Kosten angefallen sind und starke Expansionsbemühungen in der Regel immer zunächst mit erhöhten Ausgaben einhergehen. Entscheidend, ob Okta in Zukunft profitabel wird, ist die Entwicklung der stetig zahlenden Kunden und ihrer Bindung zu Okta. Innerhalb der letzten vier Quartale ist die Anzahl der Kunden von Okta um 50% auf 15.000 angestiegen. Zurückzuführen ist dies einerseits auf den zunehmenden Bedarf und die zunehmende von Unternehmen anerkannte Bedeutung von sicheren Authentifizierungsverfahren. Andererseits ist mit insgesamt 1.650 Kunden ein großer Teil der Kundenzunahme auch auf die Übernahme des Mink-Konkurrenten Oth-O im zweiten Quartal 2022 zurückzuführen. Die Anzahl der Kunden, welche einen Abo-Kontrakt mit einem Volumen von mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr haben, stieg im, Vergleich um, äh, im Jahresvergleich um 59% auf 3.100 und davon sind ca. 360 von diesen Neukunden mit einem Kontraktvolumen größer als 100.000 äh, auf die Übernahme von Oth o zurückzuführen. Betrachtet man die Entwicklung der Dollar-based Net Retention Rates, so lässt sich konstatieren, dass diese auf einem stetigen und positiven Niveau von ca. 120% liegen. Und das bedeutet konkret, dass bestehende Kunden jedes Jahr insgesamt ca. 20% mehr für Services von Okta ausgeben. Somit lässt sich festhalten, dass Okta es sehr gut geschafft hat, gewonnene Kunden auch zu binden und sogar zu höheren Zahlungen zu bewegen. Schauen wir jetzt noch kurz auf die Bilanz des Unternehmens. Die kurzfristigen Vermögenswerte in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar übersteigen sowohl die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,24 Milliarden US-Dollar als auch die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 2 Milliarden Euro. Auch hinsichtlich der Liquidität muss man sich bei Okta keine Gedanken machen. Mit Cash und cash äquivalenten in Höhe von knapp 2,5 Milliarden US-Dollar übersteigt die Liquidität sogar die langfristigen Schulden des Unternehmens. Allerdings muss man hier auch hervor dass die hohe Liquidität unter anderem auch auf eine Verwässerung der Aktien infolge von Kapitalerhöhungen zurückzuführen ist, welche allein innerhalb des letzten Jahres 14,9% betrug. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung. Negativ bei der Aktie ist aus meiner Sicht die mangelnde Profitabilität, die starke Verwässerung der Aktien infolge von Kapitalerhöhungen und die Tatsache, dass der Chief Accounting Officer Kramer in der zweiten Jahreshälfte 2021 Insiderverkäufe tätigte. Für ein Investment in die Aktie sprechen die positiven Cashflows seit Mitte 2019, die hohe Liquidität, das starke Umsatzwachstum und die gute Kundenbindung. Ebenfalls konnte Okta durch die Übernahme von O ihre Marktmacht natürlich ausbauen und schaut man auf die Analystenbewertungen, so sind diese mit überwiegender Mehrheit positiv gestimmt. Gemäß Discounted Cashflow-Analyse ist die Aktie derzeit sogar unterbewertet. Allerdings sollte man an dieser Stelle nicht vergessen, dass Okta nach wie vor unprofitabel ist und auch nicht von heute auf morgen profitabel werden wird. Zudem ist der IT-Security-Markt ein sehr disruptiver Markt, in welchem Okta derzeit zwar äußerst gut positioniert ist, allerdings keinen allzu tiefen Burggraben aufweist. Mit einem Piotrowski-Score von 4 überzeugt mich persönlich ein Investment in Okta derzeit nicht. Gleichwohl ist es noch nicht allzu lange her, als der Piotrowski-Score noch bei 5 bzw. 6 lag und es somit auch nicht unwahrscheinlich ist, dass wir in den nächsten Quartalen hier wieder einen besseren Wert sehen. Wenn dir die Analyse gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.